Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi. Ja und heute möchte ich mal eine Aktie vorstellen, eine deutsche Aktie, welche enorm hohes Potenzial meiner Meinung nach hat im Bereich der additiven Fertigung, im Bereich des 3D-Drucks und zwar mit den Materialien ähm, bzw. mit verschiedenen Metallen. Und das hat natürlich ein großes Potenzial in verschiedenen Bereichen, in der Luftfahrt, in der Raumfahrt, in der Medizin, überall dort, wo letztendlich geometrische Teile benötigt werden, die in der ja, derzeitigen Art und Weise, wie letztendlich Bauteile produziert werden, erstens enorm teuer sind und natürlich auch von letztendlich ihrem Funktionieren Nachteile bieten, als wenn man das alles in einem Rutsch, in einem 3D-Drucker produzieren würde. Also, wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Wir sehen uns nach dem Intro. Ja, fangen wir einmal kurz nochmal an mit den allgemeinen Daten der SLM Solutions Group AG. Die läuft unter den Ticker AM3D, kann man sich gut merken, von Additive Manufacturing 3D. Und ja, könnte man Einordnung auf jeden Fall in ja, die Branche, in den Industriebereich der ja. Ingenieurskunst der industriellen Fertigung ähm, und vor allen Dingen der additiven Fertigung, die ja immer mehr ähm, ja, einnimmt in der Industrie als Fertigungsweise. Die Marktkapitalisierung von SLM Solutions liegt bei 343 äh, Milliarden, wollte ich schon sagen, Millionen Euro. Und insgesamt gibt es über 19 Millionen ausstehende Aktien. Ja, wenn man mal auf die Aktionärsstruktur schaut, ist natürlich auf jeden Fall interessant oder wichtig zu sagen, dass der Großteil der Aktien nicht im Besitz ähm, ja, der freien Aktionäre, der, der Privatanleger ist, sondern, also nicht im Streubesitz ist, sondern dass ein erheblicher Teil ähm, von, ja, bestimmten Firmen gehalten wird. Und wenn man mal auch schaut, sehr interessant, ARK Investment Management LLC ist ähm, mit hält glaube ich 2% insgesamt ähm, der Aktien von SLM Solutions. Und ARC Investment hat ja wirklich ein Portfolio, eine Portfoliostrategie, die genau auf Zukunft ausgelegt ist. Also in diversen Bereichen jeweils mal die Aktien auspickt, wo sie die größten Zukunftserwartungen ähm, vermuten. So, zum Beispiel auch in der Automobilindustrie mit Tesla. Ja, so gut, erstmal zu den allgemeinen Daten. Jetzt werde ich mal ein bisschen was über die Geschichte erzählen. Kommen wir zunächst jetzt einmal zur Historie von SLM Solutions. Und zwischen 1996 und 1998 fing das Ganze an mit den Laserschmelzverfahren, das daran geforscht wurde. Und unter anderem geforscht, entwickelt hat auch die F&S Stereolithographie-Technik GmbH, ähm, Fockele und Schwarze. Und sie sicherten sich ja in den nachfolgenden Jahren wichtige Patente. Allerdings kam es dazu auch im Zuge ja, einer europäischen Forschungs- oder Technologiezentrum für rapides prototyp äh, Prototyping, das heißt, dass man halt ganz schnell mal Prototypen entwickelt und dafür war ja auch der 3D-Druck in der Anfangsphase vor allen Dingen äh, immer genutzt. Kam es dann dazu, dass das britische Unternehmen Mining and Chemical Products ähm, Limited Company äh, die Technik dieses selektiven Laserschmelzens ja, anführte und 2002 gingen dann beide Unternehmen eine Partnerschaft ein, entwickelten gemeinsam marktreife SLM-Geräte. MCP leistete dann Pionierarbeit in der Laserverarbeitung von Aluminium und Titan und die Entwicklung und die Herstellung der Geräte war beim Tochternehmen HEK GmbH in Lübeck angesiedelt. Und im Zuge eines Konzernumbaus bei MCP wurde dieser Geschäftsbereich 2018, äh 2018 2008 unter der Leitung von Hans-Joachim Ide in die 2006 gegründete MTT Technologies GmbH, später SLM Solutions GmbH ausgegliedert und an Ide und Hannah Schönneborn verkauft und beide sind bis heute, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, ähm, aber sie waren zumindest bis Mai 2014 an der SLM AG beteiligt, ähm, dessen ja, Börsengang ähm, sozusagen 2014 erfolgte, dort wurde die SLM Holding GmbH gegründet und dann im Zuge des Börsengangs umfirmiert in die SLM Solutions Group AG. Ja, der Börsengang spülte natürlich ordentlich Geld in die Kasse des Unternehmens. Insgesamt erlöste der Börsengang 75 Millionen Euro durch die neu emittierten Aktien. Und ja, das war natürlich durchaus auch ein Grund dafür, dass es das erste, sozusagen Geschäftsjahr nach dem Börsengang, das Jahr 2015, durchaus positiv verlief von den Fundamentaldaten, denn es ist bis heute das einzige, das einzige Geschäftsjahr, in dem ein positives EBIT zu Buche steht und seitdem wurde es nicht mehr erreicht. Kommen wir nun zum Geschäftsmodell von SLM und zwar, wie wahrscheinlich schon anmerkbar, es geht um die Metall 3D Drucker bzw. auch generell ähm, Services im Bereich der additiven Fertigung aber halt mit wirklich Fokus auf Materialien äh, wie Aluminium, Stähle, Titanic, Basislegierung etc. pp und dafür ähm, bietet zum Beispiel die SLM Group auch das Pulver an, also sie verdient nicht nur Geld indem sie die jeweiligen 3D Drucker, wovon es verschiedene ähm, Größen gibt, verkauft sondern halt eben auch durch dieses pulver wenn man mal schaut in eine studie die untersucht hat wie hoch denn das potenzial ist von 3d druck in der fertigung in der industrie kann man sagen dass jetzt so die erste evolution erfolgt ist in dem halt prototyping immer mit 3d druck gemacht wurde und selbst in kleineren mittelständischen Unternehmen, das weiß ich über Kontakte, ist es halt so, dass dort teilweise auch schon 3D-Druck im kleineren Format verwendet wird, halt eben fürs Prototyping oder für Spezialteile. Das heißt, einer der großen Vorteile ist natürlich das Customizing. Und wenn man vor allen Dingen geometrisch schwierige Teile hat, dann kann das in einer Einfertigung, also per Schichten in einem Durchgang mittels additiver Fertigung, halt relativ gut und natürlich letztendlich auch im Endprodukt mit Vorteilen abgewickelt werden und aus diesem Grund äh, wird es sich äh, wahrscheinlich in vielen Bereichen, wo halt eben diese geometrisch schwierigen Teile vorhanden sind, durchsetzen gegenüber den derzeitigen ähm, ja, Sachen, äh, die produziert werden äh, in halt nicht 3D Druck oder additiver Fertigungsweise. Und es gibt die Prognose, dass bis zum Jahr 2030 146 Milliarden US-Dollar an ähm, Umsatz in diesem Sektor der Additiven Fertigung gemacht werden wird. Und derzeit ist es ein 12-Milliarden-Markt. Also man sieht hier auf jeden Fall ein exponentielles Wachstum, was halt eben dann einhergeht, äh, wenn sozusagen diese zweite Revolution der Addit Additiven Fertigung ähm, in der Industrie sich dann auch durchsetzt und entwickelt ist die SLM Solutions AG denn überhaupt bereit für diese zweite Revolution? Denn sie sind ja entstanden und äh, haben auch ihr erfolgreiche Zeit äh, sozusagen verbracht, als eben vor allen Dingen diese erste Evolution stattgefunden hat. Das heißt vor allen Dingen fürs Prototyping ähm, und für Spezial- Einzelteile wurde halt 3D-Druck verwendet. Und jetzt geht es halt auch darum, dass man größere Bauflächen, äh, Bauteile äh, mit 3D-Druck, mit Additiver fertig in der Industrie umsetzen möchte, eben weil dort oftmals zunehmend geometrisch schwierige Formen existieren, die aber ja in der Regel auch ihre Vorteile bieten, gerade wenn man an den Bereich Luftfahrt, Raumfahrt denkt, aber auch natürlich alles andere, wo ergonomische Formen wie zum Beispiel in der Fahrzeugtechnik durchaus ein Vorteil sind oder aber auch, wenn man mal an die Medizinbranche denkt, wo natürlich auch äh, ein extrem hoher Bedarf besteht, äh, was äh, Hypothesen angeht, ähm, was insbesondere ähm, ja, äh, die Zahnmedizin angeht. Und hier muss man sagen, dass für größere Bauteile die SLM Solutions AG auch gut aufgestellt ist, zum Beispiel mit dem NXG X2600, wie auch immer. Der ist auf jeden Fall dazu geeignet, extrem akkurat, extrem akkurat diese Schichtung anzufertigen und trotzdem auch sehr große Bauteile sehr, sehr schnell auch zu erledigen. Und das sind so die drei Komponenten, die da auch im Marktwettbewerb ausschlaggebend sind. Also wie akkurat, wie schnell und wie groß kann ein geometrisches ein Bauteil gefertigt werden. Und generell muss man sagen, dass die SLM Solutions AG durch ihr gemixtes Portfolio an verschiedenen 3D-Druckern mit verschiedenen, ja, jeweils Ausprägungen dieser drei zentralen Merkmale, Geschwindigkeit, Genauigkeit und Größe, natürlich auch für verschiedene Kunden und Bedarfe dann ähm, ein dementsprechendes Modell hat, was dann auch dementsprechend ähm, ein, ja, Preis hat, den sich eventuell dann auch ein kleineres Unternehmen leisten kann, das nun 3D-Drucker für eine bestimmte Größe braucht. Ja, kommen wir nun zur Gewinn- und Umsatzentwicklung von der SLM-Aktie und hier muss man sagen, sehr interessante Entwicklung, denn wie gesagt, 2014 war der Börsengang und das Jahr 2015 lief auch durchaus gut, natürlich auch getrieben durch die Möglichkeiten, die dort äh, damals vorgelegen haben. Durch das neue Geld, das durch die erste Emission der Aktien dann ins Unternehmen geflossen sind. Und im Jahr 2015 hatte man ähm, auch <lacht> das einzige Jahr überhaupt, wo man mal ein ähm, ja, positives EBIT erwirtschaften konnte. Abgesehen vom Jahr 2012, aber da war die SLM Group ja noch nicht börsennotiert. Spannend ist aber, wenn man sich mal den Verlauf vom Umsatz anschaut, dass das erstmal steigend war und dann kam 2018 ein Einbruch und man kann aber sehen, also 2019 war ein grausames Jahr, dass es dann jetzt auf jeden Fall 2020 wieder sehr, sehr schön nach oben äh, gegangen ist, trotz der Corona-Situation, man muss ja hier immer bedenken, dass momentan die Raumfahrt und die Luftfahrt einer der zentralen Abnehmer von Addit additiver Fertigungstechnik äh, ist und dementsprechend hat da die SML Group schon auch Schmerzen gehabt, aber nach wie vor, auch wenn man mal auf die Mitarbeiterzahlen schaut, ähm, dann sieht man schon, dass die dennoch auf Wachstumskurs sind und das deckt sich letztendlich auch mit der Entwicklung der Liquidmittel, die positiv sind. Also beziehungsweise, sagen wir einfach mal so, kurzfristig ähm, geht es der SMM Group noch gut, was die Verbindlichkeiten angeht. Langfristig ist es etwas schwieriger, da werde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ja, das war eigentlich auch schon die Überleitung. Schauen wir uns jetzt mal an, wie es so aussieht mit der Bilanzentwicklung. Ja, wenn wir uns mal die langfristige Vermögens- und Schuldenentwicklung der SLM Group anschauen, beginnend beim Börsengang im Jahr 2014, dann sieht man natürlich, logischerweise, habe ich auch schon erwähnt, dass nach dem Börsengang sehr, sehr viel frisches Geld durch die neue Emission der Aktien ins Unternehmen gespült wurde. 75 Millionen Euro waren es damals gewesen. Das entspricht auch dort ungefähr der Höhe der grünen Linie, welche halt eben die Liquidität des Unternehmens angibt in ihrer Entwicklung. Die blaue Linie das Vermögen und die rote Linie die Verschuldung, also die Gesamtheit der Verbindlichkeiten. Und hier sieht man halt langfristig, dass doch das Vermögen in Relation zu den Schulden ähm, ja eine negative Entwicklung genommen hat. Das heißt, mittlerweile übersteigen die langfristigen Schulden ähm, auf jeden Fall dem langfristigen Vermögen, was im Unternehmen ist, aber wenn man ähm, drauf schaut auf die Bilanz, dann kann man zunächst noch sagen, dass kurzfristig die Liquidität gesichert ist und dass auch kurzfristig die Vermögenswerte, die ähm, kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Mehr als das sogar. Wenn wir jetzt mal schauen, wie hat sich das Umlaufvermögen entwickelt. Das Umlaufvermögen gibt dir mal das an, was nicht länger also ist eine Daumenregel, was sich länger als ein Jahr im Unternehmen verbleibt. Also typische Repetierfaktoren, Verbrauchsgüter, Betriebsstoffe, Hilfsstoffe etc. pp. Dort sehen wir eine Reduktion. 2017 wurde der Maximalpunkt erreicht und dann seitdem eine sukzessive ja, Abwärtsbewegung. Ist nicht immer unbedingt negativ zu betrachten, weil es natürlich auch einfach sein kann, dass dementsprechend eine positive Auftragslage da ist, die dann dafür sorgt, dass gewisse ähm, Betriebsstoffe, die man noch lange auf Vorrat irgendwo hatte, letztendlich dann schneller verbraucht wurden. Wer weiß. Ähm und beim Anlagevermögen, das ist, denke ich, das Wichtigste, da sieht man auf jeden Fall, dass dort eine konstante Steigerung erfolgt ist, was natürlich positiv ist, weil es heißt, dass dementsprechend die Fähigkeit des Unternehmens ihrer Geschäftstätigkeit nachzugehen, nämlich 3D-Drucker zu bauen und ihre jeweiligen Pulverarten zur Verfügung zu stellen, dadurch wächst, wenn sie halt eben mehr Produktionsfaktoren, mehr Maschinen, mehr Anlagen haben, die sie verkaufen und herstellen können. Beim Eigenkapital ist natürlich negativ zu sehen, da ist echt drastisch was gesunken in den letzten Jahren und konträr dazu, das haben wir ja eben auch schon ähm, gesehen, dass die Gesamtverbindlichkeiten massiv gestiegen sind in den vergangenen Jahren. Langfristig ist natürlich die L äh slm Group schon stark verschuldet. Wenn man mal auf die Entwicklung pro Aktie schaut, dann sieht man, es gab natürlich nur ein Jahr, in dem Gewinn gemacht wurde und dort war der Gewinn pro Aktie bei 19 Millionen umlaufenden Aktien dementsprechend gering. Der Umsatz, die Aktie, ja, ist seit 2019 wieder in einem Aufwärtstrend, wenn man das so nennen kann. Die hat man ja nur zwei Jahre, wo man sozusagen Trend erkennen könnte. Es könnte auch einfach mal eine kleinen Ausrutscher nach oben sein, was ich allerdings nicht glaube, denn Corona hat auch schon eigentlich einen negativen Einfluss auf die additive Fertigungsbranche gehabt. Zum Teil, weil eben viele Großkunden dort aus dem Bereich ähm, der Luftfahrt, Raumfahrt kommen und die Luftfahrtbranche, die ist natürlich... Einer der Verlierer der Corona-Krise und das eventuell auch längerfristig, wenn man bedenkt, dass Leute eventuell ihre Einstellung zum Fliegen ändern werden ähm, bezüglich der Umwelt, aber auch bezüglich der Bequemlichkeit, wenn sie merken, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt immer mit dem Flugzeug da und dahin fliegen, sondern ich halte meine Geschäftssitzung lieber von zu Hause, vom PC oder vom Homeoffice aus. Und wenn man auf den Buchwert je Aktie schaut, muss man auch sagen, 2020 kriegt man pro Aktie deutlich weniger an Substanz, an Buchwert, an Sachwert der Aktie der Aktiengesellschaft, als es noch im Jahr 2014 beim Börsengang war. Wenn man auf die Kursumsatzverhältnisse schaut, KGV 2015 bei 160, ist natürlich kein Wunder, wenn ähm, der Gewinn pro Aktie sehr, sehr gering ist und äh, ja, auch der Kurs damals sehr, sehr hoch stand. Beim kurs buchwert natürlich auch, haben wir eben gesehen, dass der Buchwert pro Aktie gesunken ist und dazu kommt ja, dass 2020 sehr gut lief vom Aktienkurs, dementsprechend haben wir dort einen hohen Wert, der es halt noch unattraktiver macht, jetzt in die Aktie zum derzeitigen Preis einzusteigen, als wenn es noch im Jahr 2019 wäre. Nur beim kurs umsatz kann man sagen, dass es dort eine positive Entwicklung gibt, hier muss man sagen, dass vor allen Dingen die starke Umsatzsteigerung von 2019 auf 20, äh, im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 dazu geführt hat, dass man hier einen attraktiven äh, Wert hat. Wenn man ja, den zukünftigen Wert von SLM gemäß den Prognosen abzinst, auf den heutigen Wert kommt man auf einen fairen Wert von 11 Euro. Und bei einem aktuellen Preis von 17, 18 Euro ist äh, natürlich eine Überbewertung nach dem Two-Stage-Free-Cash-Flow-to-Equity-Modell von 50% vorhanden. Aber muss man natürlich mal sagen, bei solchen Modellen muss man äh, vorsichtig sein, weil es diverse ja, Parameterfaktoren gibt, äh, die halt mit einer hohen Unsicherheit und auch mit einer sag ich mal, hohen Flexibilität einhergehen. So, schauen wir noch einmal zuletzt auf die Analystenbewertungen. Dort sind 40% dafür zu verkaufen. Es wurden übrigens 20 Bankempfehlungen hier für die Statistik mit einbezogen. 45% sagen halten, 15% sagen kaufen. Also dort ist das Bild eher eher in Richtung halten, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, oder Gewinne mitnehmen ausgerichtet ähm, und weniger in Richtung von, ja okay, die Aktie, die hat jetzt noch extrem viel Kurspotenzial und die ist noch immer noch attraktiv bewertet. Das sehen nur 15%, also die Minderheit der jeweiligen Analysten, die dort an der Befragung teilgenommen haben. Aber wie gesagt, Analystenbewertungen sind immer keine Grundlage, auf der man eine Aktie bewerten sollte, sondern jeder sollte sich seine eigene Meinung bilden und meine Meinung hörst du jetzt auch. Ja, Kommen wir jetzt zum Fazit und ich muss dir sagen, die Aktie ist natürlich sehr riskant. Also ich würde, wenn ich versuche und das sollte man tun oder das wäre durchaus sinnvoll, in den additiven Fertigungsmarkt zu investieren. Man hat ja auch die Studie gesehen, bis 2030 erwartet man ein Gesamtmarktvolumen von ähm, deutlich über 100 Milliarden US-Dollar. Das heißt, 3D-Druck, additive Fertigungstechniken, die werden nicht nur fürs Prototyping genutzt oder um mal ähm, letztendlich ein äh, paar Ersatzteile, die nicht mehr in der Massenproduktion gefertigt werden, wiederherzustellen etc. Sondern es wird in Zukunft so sein, dass ganze Produktion, ganze Fertigung letztendlich auf 3D-Druck basieren, insbesondere in solchen Bereichen, wo einerseits hohes Customizing gefragt ist und andererseits, wo geometrische Formen vorhanden sind, ähm, die sonst ähm, ja irgendwie zusammengewerkelt werden müssen aus Einzelteilen und hier hat einfach der 3D-Druck ähm, enorme Vorteile und insbesondere natürlich die Technik, die SLM Group hier bietet. Und Dementsprechend auch dadurch, dass sie verschiedene 3D-Drucker haben mit verschiedenen Größen für verschiedene Bauteile sind sie, denke ich, vom Geschäftsmodell auf jeden Fall sehr attraktiv und gut aufgestellt für die Zukunft. Nun muss man allerdings auch zugeben, dass der Markt hart umkämpft ist. Es gibt noch ähm, deutlich, ja, also nicht fortgeschrittenere, aber es gibt auf jeden Fall auch noch sehr, sehr, ja, gute Konkurrenten, sage ich mal so, 3D Systems äh, wäre dann Konkurrent zu nennen oder äh, Desktop Metal, zu denen kann ich auch gerne mal eine Aktienanalyse machen. Also durchaus auch hoher Konkurrenzdruck in dem Markt. Und natürlich hat SLM Group auch die ein oder anderen Schulden in den vergangenen Jahren angehäuft. Also Risiko ist da, aber auch viel Potenzial. Ich würde auf jeden Fall ähm, die Position klein halten, wenn ich investieren würde. Ich weiß es noch nicht genau, ob ich dort investiere. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ähm... Aber an sich finde ich die Aktie sehr sehr interessant. Ich werde sie weiter im, im Auge behalten und derzeit zum Preis denke ich ist, ist der Einstieg für mich nicht drin. Wie siehst du das Ganze? Schreib's gerne in die Kommentare. In dem Sinne macht's gut. Ich bin raus. Bleibt gesund und ciao.